Also erstmal die Problematik, das haben heute glaube ich alle gesehen, die rassistischen Entgleisungen von Herrn Mietke haben wirklich wunderbar die Problematik dieser Gesellschaft gezeigt. Es ist hier eine täter opfer wie es wirklich muss wie im Bilderbuch Auf einmal sind die Geflüchteten an, an Hanau schuld, an Terror am Nicht nur die Nazis, nicht mehr der Rassismus, die Geflüchteten sind schuld. Auf einmal ist niemand doch keiner. Sollen, wo Menschen ähm, Anschläge verübt haben. Dann Und darf ich bitte auch sprechen? Darf ich bitte sprechen? Ich, ich bitte bin hier auch nicht, wenn Sie reden. Jetzt, am, am Wohnraum, am, am ja. am es ist nicht die Baupolitik der letzten Jahre schuld, wo die Luxusflüge gebaut wurden. Schauen Sie am Kamatpark. Nein, Geflüchtete sind schuld. Schuld, dass wir in Wien ein Familienhäuser bauen, anstatt sozialen Wohnraum flächendeckend zu gewährleisten. Auf einmal sind die Geflüchteten wieder schuld. Und was ist die Lösung von Herrn Mitke? Das ist jetzt der neoliberale Wahnsinn. Die Leute können noch privat aufnehmen. Wo ist denn das Problem? Was war denn bei Pisa? Hätten wir bei PISA gesagt, unsere Schülerinnen, unsere Leseleistungen gehen schlechter, wir verbessern nicht das Bildungssystem, wir können doch alle Digitalesen beibringen. Privatisieren wir doch alle gesellschaftlichen Herausforderungen. Man, wir alles privat. Da sterben irgendwie tausend Menschen im Meer und die sagen, nimm doch die, nimm doch die auf. Nimm doch die was ist das Problem? Zeig mal Verantwortung. Was für ein rassistischer, ich, ich kann es nicht anders sagen, es war, wirklich, wirklich, also war eigentlich ein Skandal, was der Metri gesagt hat. Punkt 2, nochmal. Der Metri soll bitte aufhören, mir zu sagen, wir würden keinen Wohnraum stellen wollen. Wir wollen anderen Wohnraum schaffen als Linke. Wenn wir Wiener Büttel widersprechen, heißt es das nicht, dass wir keinen Wohnraum schaffen wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen für die Mehrheit der Gesellschaft hier in Wiener Wohnraum schaffen und nicht nur für die oberen 15 Prozent. Wir bleiben weiter dran und kämpfen für eine ähm, emanzipatorische Gesellschaft ohne Rassismus. Vielen Dank.